Du sollst zum Metronom üben. Das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, oder? Genau, der Taktgeber, Taktel, Klick, je nachdem wie du das nennen magst. Das ist eine sehr coole Erfindung, aber es ist sehr ungewohnt, wenn du das das erste Mal machst. Deswegen möchte ich dir in diesem Video meine liebste Übung zeigen, wie du den Einstieg heute noch sofort meistern kannst. Schauen wir uns das an. Auf geht's! Folgendes, du brauchst ein Metronom deiner Wahl. Für Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen empfehle ich ein digitales, weil das einfach viel genauer ist als dieser ähm, analoge Taktgeber. Du kennst es vielleicht vom Klavier. Deswegen, digitales Metronom findest du im App Store oder ähm, ähm, Store von Apple. Und ähm, dann brauchst du deinen Lieblingsgroove. Überleg dir einen schönen Groove, den du quasi wie im Schlaf spielen kannst. Du hast Metronom einen tollen Roof für dich und dann stellst du dir dieses Metronom auf 60 Schläger in der Minute auf Viertel. Okay? Wir brauchen 60 BPM auf Viertelnote bei deinem Metronom. Und dann brauchen wir noch eine Sache, die ist ganz wichtig, einen Timer. Okay, nimm dafür vielleicht die ähm, Funktion von deinem Handy oder eine Küchenuhr oder was auch immer, eine Minute einstellen bitte. Und jetzt klickst du auf das Metronom, startest quasi 60 Schläge in der Minute Viertel, dann startest du den Timer für eine Minute und dann spielst du deinen Lieblingsgroove dazu. Okay? Und das wirklich nur für eine Minute und egal was passiert, zieh das durch, spiel den dazu. Und wenn diese Minute dann vorüber ist, dann kannst du immer noch schauen, hey, wie war das, wie hat das geklappt? Ähm, genau, das ist es. Das ist nämlich der erste Schritt, um das zu machen. Du musst einfach ins Tun kommen, weißt du? Das Üben zum Metronom, ähm, es ist ungewohnt und... Wir vermeiden es gerne. Ich habe es damals auch sehr lange nicht gemacht, deswegen weiß ich das. Und es braucht manchmal einfach so ein Klick, ja, Wortspiel, dass du einfach sagst, okay, jetzt möchte ich das ausprobieren. Und deinen Lieblingsgroove eine Minute zu 60 Schlägen oder 60 BPM dazu zu spielen, zum Klick, das kannst du, es ist nur eine Minute, auch wenn es vielleicht nicht so schön wird. Der erste Schritt ist getan und das ist wichtig, denn der erste Schritt der ist meistens der schwerste. Deswegen müssen wir uns den besonders leicht machen, oder? Mein Tipp daher, lade dir eine Metronom-App vom App Store oder vom ähm, iOS Store herunter, falls es noch nicht geschehen. Überleg dir deinen Lieblingsgroove, den du im Schlaf spielen kannst. Ähm, stell dir den Timer auf eine Minute. Dann leg los, schau, was passiert. Und das kannst du sehr gerne bei, bei dem nächsten Üben, wenn du wieder übst, wiederholen, dass du dich einfach dran gewöhnst ans Metronom, okay? Es muss jetzt nicht irgendwie jeden Tag sein, aber regelmäßig dass du das einfach ähm, routiniert dann nutzen kannst und irgendwann wird es dann so sein, dann ist der Metronom das, was es sein sollte, deine hörbare Referenz, ob du in Time spielst. Okay? Vielleicht bist du ein bisschen vor Metronom oder vor dem Klick, vielleicht spielst du ein bisschen danach und wenn es genau drauf spielst, dann wäre das natürlich wunderbar, meistens oft das ist natürlich auch wieder so ein Thema Timing, ne? aber auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei mit dieser Übung. Wie gesagt, probiere es heute aus. Es ähm, gibt auch kostenlose Metronom-Apps, deswegen kostet es deine Zeit, eine Minute und auch ein bisschen Mut, aber ist es ist wert, glaub's mir. Genau, deswegen viel Spaß beim Ausprobieren dieser eine oder einminütigen Metronom-Übung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg natürlich auch. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wunderbar, wir sehen uns. Und natürlich abonniere gerne den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast, denn es folgen natürlich noch viele, viele weitere Videos zum Thema Schlagzeugspielen lernen. Ich bin Manu immer schön, dass du da warst. Und auf geht's zum Metronom. Bis dann, tschüss.